Und du wirst in die Kontrolle gezogen. Nee. Das schon du, weil du falsch rumstehst. Okay, ja, mal Schönes, Schönes Outfit, Outfit hast, du. hast du an. Danke, Danke du, du auch. 3500 brauche ich. Boah, du nicht gearbeitet. Ich, ich arbeite doch. Auch. Nee. Nee. Kein nix nee. dafür, ja, dass, dass die noch, noch zu hat. Mal hat. Danke. Danke. Währenddessen bist du mein Schoko, Guten Tag. <lacht> Na, sag mal. Guten Tag, Herr Neuberger. Ach, gut, dass du wieder kennen. Ja, von Degen. Ja. Geht's Alles ihm? gut bei Ihnen. Ja. Oh, äh, oh. Äh, <lacht> ich glaube, da muss ich mal kurz. Sehne alte Schüsse, raus, das, das macht jetzt auch nicht auch mehr, mehr den Kohlfett. Cool War nee, mal. Das war mein tolles Ubermobil, Alter. Achtung, zurück. Achtung, Achtung, Achtung ich muss zurück. Hier, Kollege, was soll das denn? Warum fragen wir Ramse fremde Menschen? Der, Der ist nicht fremd. fremd. Also, ich kenne nee. sie nicht. Äh. Aber auf jeden Fall eine sexy Karre haben sie da. Warte also oh. mal kurz, muss ich mir mal kurz. Audi, ist das ein. Der alte Audi A4 oder was? Nee, okay. Ja, wir haben sie denn jetzt die Auto repariert? Achso, sie haben selbst eins benutzt. Okay. Ja, ja klar. Ich habe, ja, ich, ich hab dem ja. mich gerade 3000 Pfund gegeben. Und trotzdem fährt er mal rein. Achso, okay. Ich, ich fordere 5.000 5000. Warte Chance ganz Geld. kurz. Ja, okay, dann müssen Sie diese bezahlen, sonst kriegen Sie eine Haftstrafe. Du spinnst du? <lacht> ich wollte das sie nur. Sie sollen eben doch jetzt aus. nicht die äh, Lampen einhauen. Ja, ja warten Sie, nee, da unten die Stoßstange, warte mal. So. So. Ist eine Politur Politurpasta drauf. Warum bring, wischi wischi ist sie es bringt nichts, wenn du mit einem scheiß Hammer raufhau... hau. Hier ist klar, die, hab die auf, warten sie vielleicht. Warten Sie vielleicht vielleicht keiner. Oh Gott, wie schnell, wie viel das bringt. Hä? Ja, ne? Ja, wie haben hab, Sie, hä? Ich habe ich ich hab da mal, also Haben ich, Sie eine Wäschereischule gemacht nee, oder nee, nee, nee, nee, ich fahr da, ich fahr da, ich fahr so eine alte Schüssel, da muss man auch Wie haben so Sie das machen. denn ausgebeutet, also echt? Ja, einfach Stoßstange ja abnehmen, von einer Seite ein bisschen mit einem Lappen und einem Hammer gegen und dann passt das. und Hallo. Mit Bl Bl Bl Politur dann passt der und dann passt Hallo. das. Okay, krass. Also, das muss ich ihn lassen. Sie haben das echt gut repariert. Der haut mir nur scheiß Hammer auf die Karre. Von ja, der wie, anderen Seite. Wie, dann wüsste ich gerne, wie hat denn der das so schnell repariert, also echt. Ich habe hier die Stoßstange abgezogen, so, und da muss man von der anderen Seite das ausbeulen. Da ein bisschen mit dem Hammer habe ich mein Hemd so ein bisschen dagegen gehalten. Oh, das, mein, das nennt sich gegen... Karambolage. Nein, das nennt man Ausbeulen. Ich <lacht> gegen <Mut>. Karambolage <lacht> Ist genauso, wenn du jetzt den Schmerz am linken Arm hast und schaue ich die gegen den rechten Arm, dann habe dann hab ich die dann ja, den Gegenschmerz erzeugt. Ja, Schmerz, der nicht Schmerz so. ist nur halber Schmerz. Also ich muss aber echt sagen, ich bin echt glücklich, dass so viele Leute im Start sind. Vor allem in so einer Zeit ja. jetzt. In dem Sonderzustand. Ja. Äh, warten Sie mal kurz. Können uns zufälligerweise, Wutter, hat das schon der Herr Bürgermeister Arturo schon gefixt, dass man nicht mehr zusammen sich im Kofferraum quetschen kann? Ne, fangen Sie ja. mal. Drei, Bayern, ja. zwei, eins, rein! Oh Gott. <lacht> wir sind gar okay, nicht gut. da, wir sind nicht da. Gut, perfekt. Oh Gott, das war ähm, aber eng. Boah, das hat halt er ja nur ist So stimmt der Herr Neuberger, Alter. Oh Gott. Du gehst da nicht rein. Ah ah. Guten Tag, ah! Geh jetzt nicht da rein, nein! Komm her! Ich will doch nur mal am Schießstand schießen! Das hier war ein scheiß Joe! B. Okay. So, auf einen äh, erneuten Versuch. Was haben Sie denn so im Angebot? Minigun nehme ich. 80.000 für die Lizenz, das hast du doch nicht wirklich gekauft. 80.000 80.000 80.000 für eine scheiß Lizenz, nein! Jetzt komm her! Das ich geht muss aber Bank. Du kannst das nicht machen. Ich muss aber Bank. <lacht> Und dann sind, wollten die, sind die Richtung meine Butze gegangen. Da bin ich da reingegangen. Da sind die mir nachgegangen. Da habe ich gesagt: Wissen Sie, was ich aber kann? Ihnen ihren Platzverweis geben in, meiner, in unserer Butze. Also meiner Butze in dem Fall gerade. So, und dann sind sie Wollen abgehauen. Wir? Nein! Das kriegst du dafür, dass du dir sowas kaust. Was? Ah. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ich bin ganz unauffällig. ich bin gerade erst hier aus der Straße rausgekommen. Karton, ton, ton, ton, ton, Wieso ist das Ding eigentlich... Au! Das kriegst du da. Leg dich los! nicht mit mir an. Mein Auto, nicht mein Auto. Hey! Das ist schön, sowas zu haben. Ich habe ein Problem. Was hast du gemacht? Kannst du mir schon mal einen Führerschein bringen? <lacht> Was ist passiert? Da ist ein Polizist hinter mir und steht an meinem Fenster. Ja, ich komme. Wo bist du? im Pi-Garage. Anhalten. Anhalten. Anhalten. Hatte ich schon unlang. Oh, hier ist die Tür auf. Oh Gott, ist das Ding abgeranzt. Ist das eigentlich komisch, dass wir hier das Haus einbrechen? Naja, guck dir jetzt mal an, hier wohnt doch keiner mehr. Ja, hast recht. Ich war auf die voll eine Drogenküche. Meine ja auf darauf zu schlagen, Mann. Oh, Mariana! Ich habe auf dem Gast. Du kleiner Idiot, Alter. Kleiner blöder Idiot. Du solltest dich mal in die Waschanlage stellen, Peter. Und du auch. Warum du seid ihr beide so komplett voll mit Blut? Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Das. Ich äh. Bauern sich keine Uniform an. Ich bin gerade erst in Dienst gekommen, ich muss mir die gerade ja. noch anziehen. Ich kaufe jetzt Waffen. Ich schlag dich. Ich schlag dich wirklich. Bleib hier stehen, ich schlag dich. Ich, ich verpasse dir eine. Bleib hier stehen, Junge! Meine Güte, ist das denn so schwer? Geh weg. <lacht> oh Mann! <lacht> mal schauen, ob ich hier ein Niveau finde. Boah. Die geben, Alter. Lass das. Lass das. Sehen Sie das? Der wollte mich wieder schubsen. Aufhören euch gegen den zu schubsen, vielen Dank. Warum kann ich nicht in meinen Kofferraum reingucken? Was soll die Scheiße, Alter? Oh, guck mal, da hab ich deine Ebenen gefunden. Geh weg. Steigen. Geh weg. Oh, kommst du im Bordstein nicht hoch? Bitte, was? Oh no. Was haben wir denn geholt? Ich habe jetzt oh, vermissen war. Anzeige gestellt. Geh weg ey. Was Versteck mich jetzt. Das geht so schief. Ja. Ich hoffe, die Delle in deinem Wagen gefällt dir. Ey, bist du bei der Fahrschule? Warte mal, bist du bei der Fahrschule? Nein. Hier ist... Fuck, ich muss weg. Hast du gerade wirklich ein gleiches Modell? Ja, es stand vom PD und ich dachte, das wäre deins. Und das, das ist das vom Coach Chief! <lacht> Können wir wieder Freunde sein? Ich weiß nicht. Alles klar, gut. Du hast die Vermissenanzeige ich... gemacht und darauf habe ich ja keinen Bock, ne? Ja, nee, ich habe sie nicht für dich gemacht, ich habe nur vorgetäuscht. Ja, ja, ja. Kannst du gerne den äh, Officer fragen. Ja, Problem nur ist, ich habe jetzt eine, mich revanchiert habe dich angezeigt wegen Körperverletzung. Wirklich? Ja. Du bist das allerletzte. Warum? Okay, dann muss ich ja auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung stellen. <lacht> Spaß. Versuch's doch. Ja, dann verpetze ich, dass du den Wagen vom Schiff zerstört hast. Du hast keine Beweise. Doch, ich habe alles auf Aufnahme hier. Ich weiß Auch, ich habe beim Telefon die ganze Zeit die Aufnahme an. Ja, du hoffnest, dass man es gleich faken kann. Ja. Nein, das steht schon als Beweis genug. Da steht deine Nummer darüber. da steht Neuberger. Du weißt, wie schnell man sowas faken kann. Ja schon, aber die wollen die checken das ja nicht. Achso, okay. Ich ja hier an einem Lagerfeuer als Tonne. Ist eigentlich recht schattig hier, auch wenn es Nacht ist, aber es ist schattig. Es ist Tag. Es ist Nacht. Tag. Nacht. Tag. Nacht. Tag. Tag. Nacht. Tag. Nacht. Tag. Nacht. Es ist sowas von Tag, das glaubst du mir gar nicht. Es ist so schwarz, wie... Ich sag's nicht. Jetzt sag nichts rassistisches. Ich sag nichts. Alter, also, du hast ihn ja komplett demoliert. Ich hab mich vergegengetreten, das hab ich gemacht und nichts verarscht, Mann. Ich hab den Kofferraum aufgebrochen und bin reingegangen. Aber ich dachte, das wäre dein Auto. So. Schade, er sah auch nicht kaputt aus, ich wollte dich nur einschüchter. Ich geh mich jetzt stellen. Weil ich ein rechtschaffender Burger bin. Oh, ja, reagier ein bitte. Idiot. Okay, viel Spaß beim Stellen, ne? Ich besuche dich immer mal am im Knast. Ja, mach das. Im Knast wegen Körperverletzung macht gar keinen Sinn. So, wo bist du jetzt? Im Parkhaus. Welches? Es ist nicht mehr an einem Parkhaus. Wo bist du? An einer roten Ampel. Es gibt. Ah, zum Glück gibt es nur eine rote Ampel und ganz das Santos. Und Zenitros. Wo bist. Uh. Cabinets and Carpets Ähm, ich wollte fragen, wo sie sind. Äh, Tankstelle. Aha. Wie sicher sind sie sich da? Sehr sicher, weil ich gerade am Maus nicht vorbeigefahren bin. Vorbeigefahren mit dem Fahrrad? Ja. Wow. Ähm. Ja, ich bin bei dem Shop, weißt du? Da wo wir gestern die Typen da angehalten haben hier. Ach, die Buderei. Ja. Wo bist du, Alter? Aufstelle. Alter Mann, Alter. Like Nein! Komm da runter! Nein! <lacht> <lacht> Ach, schon Ei! <lacht> Sag mal, spinnst du? Geht. Sag mal, hör auf, wieder aufzudrängen. Boah! mich überfahren ich weiß nicht weil ach, wie blöd kann ein Mensch eigentlich sein wieso ich, ach, ich will dich doch nur zu deinem auto bringen nee du wolltest mich nur überfahren das habe ich gemerkt du hast die ganze Zeit geschoben weil du mit einem Fahrrad rumfährst ja und du mit einem Auto du bist hier Welt umweltzerstörer Oh, du bist mein Kopfzerstörer, und? Wer hat ich dir den gedacht? Zug. Oh nein, bitte ein bisschen... <lacht> okay, weißt du was? Gib es auf. Was? Mach doch, was du willst. Ich schön, dass du gerade schon einmal an mir vorbeigefahren bist. Ich wollte ja nicht mal auf den Zug rennen. Hier ist... nein, oh, da ist ein Zug. Scheiße. Geh weg. Aha. Geh weg. Frei, ah. äh. <lacht> ah. Auch mal. Mein Monster. Güte. Du Monster. Nee, ich dein Retter. Ah. Du. Oh shit, oh nein, nein, nein, nein, nein. Das ist die Rache dafür, dass du mich angefahren hast. Wo geht's hin? Ein Schrottplatz. Nein, nicht mein Audi. Du hast ich mich weiß, angefahren. Du weißt, wie wichtig mir mein Audi ist. Du hast mich angefahren. Meine Beine sind mir auch sehr wichtig. Ich habe eine bessere Idee, als Schrottplatz. Wie dumm kann denn ein Mensch sein? Ohne Witz. <lacht> irgendwie komplett hängen geblieben. Nein, nein, nein, nein. 1000 Dollar Schmerzensgeld, weil ich Okay, ich mach, Okay, okay, Stürze okay, okay, okay, Öke. okay, okay, okay. Komm raus. Na ja, bald ihn. Oh. oh, meine Beine. Ein Monster aus meinen Beine zerstört. Jetzt steig. Boah. Ja. Oh Mann. Okay, pass auf. Ich lade dich zu einem Chihuahua Hotdog ein. Und anschließend fährst du mich zu meinem Auto. Ja. Ach, ich bin, bin im Krankenhaus.